Wie kann ich in Starter neu erstellte Variablen überprüfen? Das wollen wir uns kurz anschauen. Angenommen, ich habe eine neue Variable berechnet. Dafür habe ich hier den Beispieldatensatz von Starter geöffnet und anschließend per Generate eine Variable mit dem Namen Birth Year berechnet, indem ich 1988 minus Age gerechnet habe. Das heißt, es gibt im Datensatz eine Variable mit dem Variablen Namen Age, die das Alter beinhaltet. Und da der, die Umfrage hier von 1988 ist, habe ich eben das Geburtsjahr berechnet, indem ich 1988 minus das Alter gerechnet habe. So, und die Frage ist jetzt, wie kann ich mir diese neue Variable anschauen? Zunächst mal führe ich dafür diese beiden Befehle hier aus. Und äh, hier habe ich die vier Möglichkeiten dafür aufgelistet. Man kann sich die Variable im Dateneditor anschauen. Man kann einen Listbefehl verwenden, eine Häufigkeitstabelle oder eine Kreuztabelle. Das sind so zumindest so die einfachsten Möglichkeiten, die ich empfehlen würde. Schauen wir uns mal den Dateneditor an. Der Befehl dafür lautet Edit. Den Befehl markiere ich und führe ihn aus. Und dann öffnet sich hier direkt der Dateneditor. Beim Dateneditor ist es so, dass neue Variablen ganz hinten an den Datensatz drangehängt werden. Das heißt, ich muss hier einmal ganz nach hinten scrollen und dann finde ich hier meine Variable. Hier. Und dann kann ich gucken, ob die Werte hier plausibel sind oder ob es da irgendwelche Probleme gibt. Schließen wir wieder. Zweite Möglichkeit ist den Listbefehl zu verwenden. Dafür schreibt man als Befehl List und dann einfach beide Variablen oder auch wenn man sich auf mehrere, mehr als zwei Variablen bezieht, eben alle Variablen, die man da verwendet hat und bekommt dann eine Liste, wo man direkt die beiden Variablen miteinander vergleichen kann. Für alle Fälle, die man im Datensatz drin hat. Da es jetzt hier sehr viele Fälle sind in diesem Datensatz, schreibe ich eine kleine Inbedingung dahinter. In 1 bis 20, dann bekomme ich diese Liste nur für die ersten 20 Fälle. Das markiere ich wieder und führe das aus. Und dann schauen wir uns einmal das Ergebnis hier in der Ausgabe an. Und da sehen wir jetzt hier, wir haben unsere 20 Fälle. und können immer überprüfen, ob Geburtsjahr und Alter korrekt berechnet sind, beziehungsweise ob das Geburtsjahr eben korrekt aus dem Alter berechnet wurde. Und dann haben wir als dritte Möglichkeit, einfach eine ganz simple Häufigkeitstabelle für die neue Variable zu erstellen. Das funktioniert natürlich auch. Und dann sehen wir jetzt hier, wie häufig die einzelnen Geburtsjahre vorkommen. 1942 ist zum Beispiel... Zweimal vertreten und so weiter. Wenn man sich nochmal genauer zu Häufigkeitstabellen informieren möchte, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, das mit einer Kreuztabelle zu prüfen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, um wirklich für jeden Fall aus der alten Variable zu sehen, wo er in der neuen Variable gelandet ist. Das schauen wir uns hier auch einmal an. Das sieht dann folgendermaßen hier aus bekommen dann für jede Ausprägung dieser, dieser beiden Variablen praktisch eine Kreuztabellierung und kann dann erkennen, okay, alle Befragten hier, die, 19, äh, die 34 Jahre alt sind, sind hier in meiner neuen Variable im Geburtstag 1954 gelandet. Die Personen, die 35 Jahre alt sind, im Geburtstag 1953. Und so weiter. Soweit diese vier Möglichkeiten: Dateneditor, Listbefehl, Häufigkeitstabelle und Kreuztabelle, wenn man eine neu er äh, erstellte Variable prüfen möchte.